Gibt es noch mehr als glücklich sein? Ja, <lacht> traurig! Das ist keine Steigerung von glücklich sein, nein. Hast du noch? Was ist noch, Glück, was ist noch glücklicher als glücklich? Was ist noch glücklicher als glücklich? Gibt es da noch was? Freude! Freude! Freude! Ja! Das ist ein guter Spruch für eine Sekte. Das ist der Daumen. Das ist der Daumen. Doch, <lacht> Kannst du, kannst du was hören, wenn ich rede? Pass auf. Das ist der Daumen doppeldick. Das sieht man auf den ersten Blick. Hast du Daumen doppeldick? Wieso heißt der doppeldick? Der ist doppelt so dick vielleicht wie der Kleine. Kommt drauf an. Okay, mach ich die Hand zur Faust. Habt ihr schon? Schlüpf, doppeldick. Zurück ins Haus. <lacht> Doppeldick, zurück ins Haus. Doppeldick ist im Haus bei dir? Hast du den auch? Das ist schwer, ne? Ja, du hast es, Ach, na klar. Aber ja, schwer! Ja? Er schnarcht, dass sich die Balken biegen. <lacht> Wo sind die Schnarrscher hier? Komm, komm näher ran, dann siehst du liegen. Ja. Wie fühlt ihr euch heute? Wie geht's euch? Wenn du glücklich bist, dann klatsche in die Hand. Wenn du glücklich bist, dann klatsche in die Hand. Zeig mir, wenn du bei mir bist, wie dir so zumute ist. Wenn du glücklich bist, dann klatsche in die Hand. Wenn du... Was kann man noch sein? Ne, nehmen wir erstmal die positiven Seiten. Gibt es noch mehr als glücklich sein? Ja, glaube ich. Das ist keine Steigerung von glücklich sein, nein. Hast du noch. Was ist noch, ja, glü was ist noch glücklicher ja, als glücklich? Was ist noch glücklicher als glücklich? Gibt es da noch was? Ja, Freude. Freude, Freude. Ja, das ist ein guter Spruch für eine Sekte. Okay, ne, dann machen wir wütend. Wenn du wütend bist, dann stampfst du mit dem Fuß. Zeig mir, wenn du bei mir bist, wie dir so zumute ist, wenn du wütend bist. Wenn du traurig bist, dann seufze doch einmal. Wenn du traurig bist, dann seufze doch einmal. Zeig mir, wenn du bei mir bist, wie dir so zumute ist. Okay, jetzt sage ich euch, was die Steigerung von glücklich ist. Die Steigerung von glücklich ist, jemanden noch zu haben, den man küssen darf. Und wenn du mich gern hast, gib mir einen Kuss. Und wenn du mich gern hast, gib mir einen Kuss. Zeig mir, wenn du bei mir bist, wie das so zugute ist. Ja, das gib mir einen Punkt.